Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag den Roger Videos mit echtem Mehrwert. Heute geht es ums Thema Instagram Stories, worauf du ein bisschen achten solltest, was du da eben nicht machen solltest und ob das auch auf Facebook funktioniert und das zeige ich dir live in meinem iPhone drin und wenn dich das interessiert, wie du diese ganz, ganz kleinen, feinen Informationen ein bisschen umsetzen kannst, dann bleib jetzt dran, nach dem Intro geht es weiter. Und heute geht es ums Thema Instagram Stories, was ja eigentlich heutzutage schon wirklich jeder sag mal, wissen sollte, wie das funktioniert. Ich gehe auch jetzt nicht so weit, dass ich sage, wo genau, wie genau, warum überhaupt du dich auf Instagram bewegen solltest und warum du eben auch Stories machen solltest, das werde ich dir definitiv nicht zeigen heute. Aber werde dir zeigen, wie du eben schöne Storys erstellst, wie du diese auch ein bisschen aufwerten kannst und wo eben auch ein Stolperstein liegen kann. Und äh, dazu wechsle ich jetzt mal auf Screensharing, ich habe hier mein iPhone in der Hand, hier unten rechts siehst du es und hier zeige ich dir jetzt mal, wie das Ganze äh, funktioniert. Auf Android ist es ein bisschen anders, wie das ausschaut. Es gibt auch ein paar Einstellungen, die ein bisschen anders sind. Teilweise ist nicht alles genauso da, wie es auch im iPhone drin ist. Deswegen, wenn ich Stories erstelle und etwas mehr Anspruch habe, dann entsprechend erstelle ich diese übers iPhone. Deswegen habe ich auch ein iPhone und ein Android Telefon. Gut, wenn ich jetzt also auf das Plus klicke, und hier mal äh, das Ganze umdrehe. Ich habe ja zwei Kameraeinstellungen. Dann äh, kann ich hier entweder ein Foto aufnehmen, indem ich einmal. Gut, ist jetzt eher suboptimal. Kann ich es wieder löschen? So ist ein bisschen besser. <lacht> Und die zweite Möglichkeit ist, ich habe natürlich auch die Möglichkeit, dieses äh, Video entsprechend aufzunehmen. So damit man es sieht und äh, ich kann das dann wieder loslassen und entsprechend bearbeiten. Und jetzt geht es eben darum, dieser Story ein bisschen äh, Leben einzuhauchen. Also wenn man jetzt nur äh, ein Video aufgenommen hat, dann äh, sieht das etwas komisch aus und man kann dann hier oben einen Sticker hinzufügen. Jetzt ist wichtig, dass du eben auch die Möglichkeit hast, hier eine Erwähnung zu machen, zum Beispiel, äh, wen haben wir jetzt hier, nehmen wir mal die Sonja Blue in the Middle, so, mit der ich auch zusammenarbeite und äh, dann hast du die Möglichkeit, einen Hashtag hinzuzufügen, nehmen wir mal den Livestream, so. Du kannst das auch noch äh, meinetwegen ganz klein machen, du siehst das hier, du kannst das relativ groß und relativ klein machen, du kannst das auch mit beiden Fingern äh, auf dem Display größer und kleiner schieben, du kannst es hier verdrehen. So und jetzt ist einfach wichtig, wenn du so etwas machst und äh, vielleicht noch etwas Text hinzufügst, dass du äh, bedenken musst, dass dieser Text eben entsprechend maximal, 15 Sekunden angezeigt wird. Das heißt, dieser Text muss äh, relativ schnell lesbar sein. Wenn du jetzt ein Video gemacht hast mit einer kürzeren Sequenz, dann hast du die Möglichkeit äh, natürlich nicht von äh, 15 Sekunden, aber das Ganze, was hier auf äh, dem Bildschirm erfasst werden kann, muss innerhalb von 15 Sekunden erfassbar sein. Und ich zeig dir jetzt mal an einem Beispiel. Ich war ja gerade am Wochenende unterwegs und äh, habe so einige Videos erstellt und hier haben wir noch eine zusätzliche Möglichkeit, nämlich die Anzeige von äh, einem Video, was dann äh, mehr als 15 Sekunden geht, dann teilt Instagram das sofort auf, auf mehrere Videos. Ich habe jetzt hier vier verschiedene Videos, die aus 59 Sekunden Sequenz erstellt wurden, das Nationalhymne, die im Hintergrund abspielt und wenn ich jetzt äh, zurückgehe, okay, nach unten, ich bin mit dem iPhone noch nicht ganz so äh, gut und hier mal kurz den Account wechsle, dann habe ich hier verschiedene Stories äh, erstellt und muss gerade mal vorscrollen. Das sind übrigens die Highlights, die du auch erstellen kannst. Hier kommen wir jetzt zu der Siegerehrung. Hier habe ich jetzt drei bzw. vier Videos gemacht, einfach nur so gelassen. Und dann am nächsten Tag bei der Siegerehrung gab es ein bisschen mehr. So, hier habe ich einen Text über das ganze Bild und extra aufgeteilt auf diese vier verschiedenen Videos, die erstellt wurden, aufgrund dessen, dass ich ja eine Minute lang erstellt habe und hier habe ich dann zum Schluss noch dieses Konfetti als äh, GIF hinzugefügt. Also du siehst, man kann relativ viel machen damit. Wichtig ist auch, dass wenn du etwas damit machst, dass du es eben äh, korrekt machst und wirklich die Story äh, kompakt machst, wenn du, äh, das Schlimme finde ich immer, wenn zu viel Text in dieser Story drin ist, weil dieser Text dann entsprechend halt einfach ablenkt von dem, was dahinter ist. Also wirklich nur nach, nach Möglichkeit irgendwie ergänzen und nicht zu pflastern. Ich habe da schon einige Möglichkeiten gesehen und wenn wir uns das Ganze jetzt mal auf Facebook anschauen und im Prinzip gehe ich ja eigentlich davon aus, weil Instagram gehört ja zum äh, Facebook-Unternehmen, wenn ich jetzt aber in Facebook eine Story erstellen möchte, gehen wir mal kurz hier rein bei mir und ein Video nehme, zum Beispiel hier diese 59 Sekunden, so, jetzt funktioniert <lacht> Also, ich hole mir ein Video in der Story drin auf äh, Facebook und wenn ich hier auf Weiter drücke, dann will er es nur im Newsfeed teilen, weil das Video mehr als diese 15 Sekunden hat. Also hier teilt er diese Videosequenzen nicht auf. Ich habe aber eine Möglichkeit, das zu äh, ändern, indem ich einfach einzelne Storys erstelle aus diesem Video. Dazu gehe ich auf diesen äh, Schnitt, dann kann ich hier rechts oder links äh, scrollen und am besten nehme ich hier unten 14, 15, klicke auf Fertig und erstelle so die Story und wenn ich jetzt äh, eine neue Story erstelle, wähle ich wieder das gleiche Video aus und gehe dann halt hier zum Beispiel auf 30 Sekunden und hier auf 15 und dann erstelle ich damit wieder eine Story und dasselbe in grün gehe ich hier auf 45 Sekunden und dann hier auch wieder auf 15. Ist ein bisschen verwirrend hier drin. Einfacher geht es natürlich, wenn ich äh, zum Beispiel eine App nehme, wie die von Videoshop und kreiere mir hier drin vier einzelne Videos, weil hier kann ich sie schöner zuschneiden als äh, bei Facebook, dann stimmt es auch. Der Aufwand ist mit der App VideoShop ein bisschen, äh, ich sag mal, ein bisschen geringer, also nicht so schwierig und auch gut umsetzbar. Und insgesamt zusammengefasst äh, kann ich dir definitiv sagen dass eben das Story erstellen ist nicht einfach mal so nebenbei gemacht, sondern da sollte man sich schon ein bisschen Gedanken machen, je kürzer, desto besser, je weniger äh, abgelenkt wird in diesem äh, entsprechenden Video oder auf dem Foto mit Text und zusätzlichen GIFs und so weiter, desto besser. Und jetzt ganz zum Schluss möchte ich dir noch meine Instagram Challenge empfehlen. In dieser Instagram-Challenge bekommst du jeden Tag eine E-Mail von mir. Ich blende hier unten noch die entsprechenden Informationen ein. Der Link ist auch in den Kommentaren drin, wo du diese Instagram-Challenge findest. Und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt viel Spaß und viel Erfolg beim Umsetzen deiner Stories.